Das Spezifikum neben vielen anderen tollen Sachen in dieser Orgel ist das Nikolausium, was gut zum Patron unserer Gemeinde passt. Und ich darf es mal spielen.